Ein Festplattencrash oder andere Ursachen, bei denen Daten verloren gehen, ist meist mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden. Besonders bei Unternehmen bedeutet der Verlust von Daten meist nicht nur zeitliche Ausfälle, sondern ebenso eine Unterbrechung von Produktion und Bearbeitung und damit fehlende Einnahmen. Im Extremfall gehen sogar Aufträge und Kunden verloren. Auch für Privatnutzer bedeutet ein Systemausfall häufig Verlust, Aufwand und Kosten. Denn bei vielen werden nur die persönlichen Dokumente gesichert, aber Windows und Programme vergessen. Da ärgert man sich bei einem Ausfall nicht nur über verlorene Daten, sondern verbringt viele Stunden oder sogar Tage damit, bis alles wieder installiert und eingerichtet ist. Häufig ist das außerdem mit Suchen nach Unterlagen und Installations-CDs verbunden. Das bedeutet, dass nicht nur wertvolle Daten für immer verloren sein können, sondern auch noch viel Arbeit damit verbunden ist. Solche Ausfälle können in unterschiedlicher Form auftauchen. Denn es gibt mehr Ursachen als nur den sogenannten Festplattencrash. Welche das sind, erfahrt ihr im nächsten Video.